Challenge, Nominierung, Dittlis Bergbahnen, Norbert Pott, hat uns nominiert für Grillpunkt Challenge. Was ist das? Das muss ich mir dann schon anschauen, auf dem Handy. Frau Jochum aufs Ufe und machen mit ihm seine Belegschaft und mit unserer Belegschaft ein Riesenfest. Hm. AG. Wir haben gesehen, es stehen ganz Rot Rote der vorne und wenn er, äh, der Remo, unser Kollege, das nicht einlösen tut, werden wir die ganz rote Foto verkaufen und silberigen kaufen. Und äh, selbstverständlich möchten wir noch, wenn er es nicht einlösen tut, dass er auf Engelberg kommt und für das Ski springen und die Schanzen Uh, und er als Chefseite das macher und Ich Schau dann her, wo sie anleiten. Remo! Hallo, wie geht's dir? Remo! Salü. Grüezi wohl, hallo, Remo! Los, wir sind nominiert worden von der Dickwiesbäuerbahn für eine pool Challenge. Was meinst du? Grillpool Party? Ja, das ist kein Problem. Ich habe noch einen einen Pool. Ich gehe den ganz schnell holen und dann mache ich mich auf den Weg und komme so schnell wie kann. Danke, ciao, bis später. Okay, bis später, alles bestens, danke, tschüss, ciao mooi. Haben wir noch Budget? Was? Wir sind nominiert worden für den Titelsbergbahner für die Grillpunkt-Challenge. Was ist das? Das ist Gleich. Wir haben einfach Budget gehabt. Du weißt, dass wir das Geld haben, den Rest Dann fangen wir das Ja, klar. Ciao! Fuh. Patricia, wir sind von den Titelsbergbahner nominiert worden für die challenge Was? Was ist denn da? das? Das Gleich ist. Bist du allein? Ist niemand da? Das ist Sommer, sind alle man kompensieren. Ich suche mir so einen besten Bulli. Fahren. Äh, ich glaube, das ist wirklich. Sie schon immer dann machen wir es einfach. Wir haben keine Zeit verlieren. Dann musst du fahren. Aber ich noch nicht fahren. Ja, das ist gleich. Das zeigt man dir. Kommt schon besser besten gerne mit. Es geht die weitere Aufgabe, Patrice hat heute schon 20 Mal gesehen. Sie gesagt, wir den Wunsch Sie der gesagt, dass wir den Danke. Es wird ein volles gemacht. Wir sehen uns, Die challenge war eine coole Sache und dass äh, die anderen auch etwas Kunst erleben dürfen, haben wir selbstverständlich auch drei weitere Firmen nominiert. In der ersten Firma haben wir unseren Kollegen, den Sascha Kempf, Alpine Lift. Wenn er die Grillpool-Challenge nicht erfüllt, bis Ende November, muss er mit der ganzen Belegschaft einen kleinen äh, eine kleine Heli-Rundflug machen. Ab Altdorf, ab dem neuen Standort, dort kann er landen und da können alle einsteigen und dann macht er einen kleinen Alper-Rundflug. Wir freuen uns auf, äh, auf den Rundflug. Zweite Nomination, eine ist neben der Zentralschweiz, ist Flims Lax Valera, Martin Hug, unser Freund. Martin Hug darf uns, wenn er es nicht erfüllt, mit seiner Belegschaft der Grillpool Challenge durchzuführen. Der darf er, er uns alle einladen für ein inklusive Übernachtung und mit feinsten und besten zaubern. Am besten beim Grandis. Und die dritte Nomination, das ist die Firma Arnold und Company. Der äh, Arnold Bobby, wenn er die Grillpool Challenge bis Ende November auch nicht erfüllt, tut er mit der ganzen Belegschaft am nächsten Frühling 2020 zwischen Mai und Juli äh, eine Rundfahrt machen, aber am Abend um 5 Uhr mit Innachten, inklusive Getränke und Grilladen bis ca. 10 Uhr am Abend, 11 Uhr mit Sonnenuntergang. Wir freuen uns auf eure Challenge. Und wenn ihr es nicht erfüllt, ist ja auch recht, weil dann hätten wir einen grossen äh, Fan, um äh, diese Sachen nicht zu lesen. Danke, bis bald. Wir freuen uns auf eure Video. Yeah!